Im Mai 2019 ist Europawahl. Doch immer mehr Parteien wenden sich von Europa ab. Sie sagen, dass sich jedes Land um seine eigenen Probleme kümmern sollte. Aber Europa lebt von Solidarität. Deshalb schreiben wir in diesem Jahr ein Programm, mit dem wir die europäische Vision wiederbeleben. Dafür brauchen wir deine Idee. Alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Wie funktioniert das? Unser Programm hat vier Schwerpunkte. Demokratie, Solidarität, Weltoffenheit und Nachhaltigkeit. Zu jedem Schwerpunkt veranstalten wir Konferenzen und Workshops in ganz Deutschland. Du musst keine Expertin sein, um teilzunehmen. Die besten Ideen entstehen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen. Alle Ideen werden gesammelt, geordnet und in unseren Online-Abstimmungsprozess eingespeist. Sobald deine Idee in der Abstimmung ist, wirst du per E-Mail informiert. Die besten Ideen setzen sich durch und werden Teil unseres Programms für die Europawahl 2019. Mitbestimmung ist das Herz von Demokratie in Bewegung. Damit unsere Pläne Wirklichkeit werden, brauchen wir Dich. Bitte unterstütze uns mit deiner Spende. Es ist unser Europa. Lasst es uns gestalten.